Guten Tag, liebe Freunde. Heute fangen wir an, das Buch von dem italienischen Theologen Walter Binni zu lesen. Einführung in die Primäre Christologie Der Wunsch zu dem Zurückkehren, was Tunie als Primäre Christologie definieren würde, unter Berücksichtigung des Erbes der Kirche und der Johanninischen Tradition, ergibt sich aus unserer Liebe und Hingabe für die Tora und für die Rolle, die die Tora selbst in den frühen Stadien der entstehenden Kirche für die Christologie einnahm. Dieser Aspekt wird von Christen sowohl in biblischen Studien als auch in theologischen Diskussionen etwas vernachlässigt. Der Begriff der primären Christologie wird von Thuny aus seiner Arbeit »Johanninische Schriften und katholische Briefe« entlehnt. Er behauptet, dass es eine ältere Christologie jüdischen Ursprungs existiert und wichtig ist, die als primär definieren, definiert wurde und die johanninische Tradition hat. Darauf zeigt Martin Hengel in der »Johanninischen Frage« bis zu dem Punkt, dass für den Autor sogar das Grundmaterial der Offenbarung an den Anfang der johanninischen Überlegungen gestellt werden soll. Anmerkung 11 Wir stehen von einer eher älteren jüdisch-christlichen Schicht, wenn es legitim ist, einen solchen Begriff in einer Geschichte von etwa 60 Jahren Tradition zu verwenden, das in seinem Evangelium vorhanden ist, könnte das Erbe Palästinensischer Herkunft sein. Die johanninische Tradition würden wir heute als fundamentalistische Interpretationsschule definieren. Ja, wegen der johanninischen Identifikation Christi mit dem Ich Bin der sinaitischen Tradition. Einer bestimmten Pluralität innerhalb des Gottes Israels die der Herausgeber des vierten Evangeliums so meisterhaft erfasst hat und schließlich wegen der konkreten Möglichkeit, den Kulturhomus und Glauben kennenzulernen, in dem die Johanninische Christologie entstand, und sie trieb uns auf diesen Anfangswegen der Forschung und gab uns die Möglichkeit, die Beweise dafür zu erweitern, auch von jüdischer Sicht. Aus der Dokumentation der Johanninischen Tradition gingen wir auf die tragende Struktur der Dialoge in der Tora zwischen Gott und Moses zurück und betrachteten diese sehr wichtige Struktur, um eine bestimmte göttliche Vielzahl der Personen zu enthüllen, die bisher wenig beachtet wurde und stattdessen viele theologische Probleme, für die Juden in ihrem Konfrontationskampf mit der großen Kirche in den frühen Jahren der christlichen Ära verursachte. Die ersten Traditionen sind nicht unbedingt zu spät entstanden oder auf jeden Fall nicht mit dem großen Zeitabstand den synoptischen Nachfolgen. Wir sind mit alten schriftlichen Hinweisen konfrontiert, die eine neue Überlegung verdienen, nicht die nicht von Hellenismus kommt. Die spätere christliche Interpretation besagte, dass die frühe jüdisch-christliche Gemeinde die göttliche Schrift in einem ausschließlich messianischen Schlüssel las und interpretierte, eher im Lichte des Haftarot, Abschnitte aus den Propheten als wie wahrscheinlicher aus der Tora. Ein Beispiel dafür ist der johanninische dritte Tag, das direkt an den Exodus 19, Verse 10 bis 12 erinnert, eine Episode, die von johanninischer Sicht die Auferstehung auf eine viel fundierte Weise offenbart, als die bloße Bezugnahme auf Hosea 6, Vers 2. Zu diesem Argument werden wir das Kapitel dieser Arbeit, das Logion von Johannes 1, Vers 51 in Bezug auf das Zeichen von Kana und das Zeichen des Tempels untersuchen. Es war genau die reiche und vielfältige johanninische Tradition und die Schule, die sich auf den Apostel, den er liebte, bezog, die am bereitesten und klarsten war, um die Rolle und Identität des Predigers von Nazareth zu definieren, der in eindeutig als Gott das heilige tetra -Karmaton, Moses auf der Sinai erschien und das auserwählte Volk 40 Jahre in der Wüste begleitete. Bei dieser heute verblassten und von Fachleuten wenig beachteten Identifikation wurde nicht nur der entscheidende Konflikt mit der Synagoge, sondern auch der Konflikt innerhalb der Johanninischer Gemeinde selbst zwischen wahren und falschen Brüdern im Glauben ausgetragen. Es ist offensichtlich, dass die Wiederherstellung dieser primären Exegese vielleicht sogar ein wenig naiv sei, aber für diejenigen, die beabsichtigen, das von uns vorgeschlagene exegetische und historische Abenteuer fortzusetzen, werden sehr bald erkennen, dass auch der Mensch des dritten christlichen Jahrtausends wird oft nützlich, wieder die Christologie zu überprüfen, insbesondere im Lichte der trinitarischen Dogmas, das für diejenigen, die sich Christen nennen, sicherlich keine unnötige Folge oder ein Postulat des Glaubens ist, sondern zentral und biblisch begründet. Diese Arbeit besteht aus vier Kapiteln, die den theologischen Weg klar und deutlich nachzeichnen. Aus einer exegetischen Analyse des Kerns der Tora oder vielmehr aus der Offenbarung und der Theophanie oder sollen wir vielleicht anfangen, sie schon als sinaitische Christophanie zu definieren? Ausgehend vom Bündniskodex werden wir die Struktur der Dialoge betrachten und angeben, dass diese eine sehr reiche Quelle für die zukünftige johanninische Christologie trotz einer offensichtlichen gnostischen Präsenz Zeigt unter den vielen Bedeutungen, die wir der Tora zuschreiben, eine hat die Bedeutung der rituellen Unterweisung Gottes, die in Abhängigkeit von der Erfüllung seines liturgischen Dienstes an den Priester gerichtet ist. Die Übersetzung der Tora in Gesetz würde bedeuten, nur einen Aspekt, Aspekt zu sehen und einen Großteil des Pentateuchs zu übersehen. Gleiches gilt für die Hypothese, dass selbst für die großen johanninischen Jesu Reden eine Quelle verwendet wurde, die die Sprüche und Reden Jesu enthielt und vollständig vom Geist der gnostischen Religiosität durchdrungen gewesen wäre, der im Umfeld der ersten Christentums vorhanden war. Der Evangelist Johannes hätte diese sich eingeeignet, um gleichzeitig die gnostische Tendenz im Sinne seines Christentums zu korrigieren. In Wirklichkeit gibt es Quellen mit mehr oder weniger gnostischen Inhalt, die nur die Sprüche und Reden Jesu enthalten. Zum Beispiel zur Zeit der Entstehung des Johannesevangeliums wurde das Thomas Evangelium in Oberägypten gefunden und etwas später einige der gnostischen Schriften. Tatsächlich können in diesen Schriften zahlreiche Aussagen gelesen werden, die denen das Reden Jesu im Johannesevangelium ähnlich sind. Modelle für diese Diskurse in ihrer Gesamtheit finden sich hier jedoch nicht. Darum könnte man nur sagen, dass in einem protognostischen Umfeld nicht wenige ähnliche Motive und Ausdrücke im Umlauf waren und dass in bestimmten Fällen ihre Einflüsse auf das Johannesevangelium möglich waren, nur Einflüsse und keine literarische Abhängigkeit. Umgekehrt zeigen diese gnostischen Quellen, in den meisten Fällen einen Einfluss oder sogar eine Verwendung des Johann Johannes-Evangeliums. Wir werden auch untersuchen, was wir bereits als entscheidenden Hinweis auf den Punkt bringen und was für die Kirchväter ein verschleierter Ausdruck der pluripersonalität in Gott war, mit expliziten Hinweisen auf die mysteriose Gestalt des Engels, des Ewigen, bis es in die wahre johanninische Christologie entspringt, auf der die Identifikation Jesu mit dem Ich Bin von Sinae steht. Wir werden den Begriff ewig verwenden, um das heilige Tetragramm zu bezeichnen und werden Übersetzungen La Sacra Biblia, La Nova Diodati, La Buona Novella gebrauchen, die den Namen Gottes in der Tat mit dem Ewigen übersetzt. Es ist sicherlich eine fragwürdige Entscheidung, aber wir glauben, dass sie der vollständigen und wirklichen Bedeutung der Offenbarung des Namens Gottes in Exodus 3 am nächsten steht. Wir glauben, dass dieser Weg, der in einigen Teilen sehr anspruchsvoll ist, zu einem völlig neuen für uns und unsprüchlichen Verständnis des trinitarischen Dogmas durch die Heilige Schrift beitragen kann.